Ja, hallo, Lieben, ist Christian Schumann, Paterapoe, Beziehungscoach, Diplompsychologe und so weiter und so fort. Und äh, ja, wir haben wir wieder ein paar coole E-Mails gekriegt und äh, heute geht es um das amüsante Thema: ähm, soll ich eine Freundschaft mit einer eher aktuellen Tox-Beziehung, Bekanntschaft eingehen? Ja. Also einfache Antwort. Nein, tschüss ihr Lieben. Nein, guckt natürlich in die Mail mal rein. Das wollen wir uns natürlich gerne mal durchlesen. Ansonsten mein Programm findet uns auf liebeschiff.de. Aktuell gibt es die Frühwocherphase für den Verlustangskurs. Und nächsten Monat geht es wieder weiter mit außer den Kursen, die es immer gibt. Liebeskummer und Programm des Liebeschips Mit der, unter anderem der Selbstliebe-Challenge-Advanced und dem Trauerkurs. Ja, also, ich lernte den Mann vor knapp zehn Jahren kennen, also eine Zuschauerin, ähm, ja, wir waren so Mitte 30, Mitte 40, in dieser Mail geht es eigentlich nicht genau um, was genau in den letzten Jahren, zehn Jahren passierte, danke, <lacht> ähm, sondern um den jetzigen Status. Die Zeit dazwischen, dafür müsste ich jetzt wieder in drei Phasen aufteilen, was wiederum seinerseits äh, aufgeteilt werden müsste. Ja, das ist ja immer so. Ich meine, ich, ich, ich kenne das, ich verstehe das total. Es ist immer dieses Gefühl, äh, dass das so eine ganz besondere, komplexe Geschichte ist. Das mag ja auf irgendeiner Art auch so sein. Aber eigentlich, also vom, von der Struktur her sind diese Geschichten halt eigentlich immer gleich so. Ne? Also die Kurzfassung. Äh, ich lernte ihn in einem kennen. Och. Leute, mach mich nicht fertig, ey. Aber gut, jeder so, wie er mag. Ich war damals dort, weil ich Inspiration suchte. Inspiration in einem Swingerclub. Ja, ich weiß nicht, ich, ich meine, wie gesagt, wir sind eine bunte Gesellschaft und kein Freund. Ich kann mich da immer irgendwie überhaupt nicht reindenken, aber vielleicht ist das auch meine katholische Erziehung hier. Ähm... Das ist wirklich wahr, ich ging maximal zweimal im Jahr hin, um an der Bar etwas zu trinken, weil mir langweilig war und es in der Nähe war. Man konnte normal angezogen dort etwas trinken und es war zunächst gezwungen. Äh, Sport suchte ich dort keinen, die Unterhaltungen waren oft lustig. Ja, die Beobachtung der anderen beim, äh, ja, Sport kann man jetzt nicht sagen, beim Indoor-Olympics fand ich teilweise lustig oder auch abtörend. Ich tat dort eigentlich nichts. Äh, er und ich blieben bis zur Sperrstunde. ja, irgendwas tat sie ja da doch da ging dann zu mir, so nahm es seinen Lauf und er war sehr aufmerksam, wollte unbedingt in Kon Kontakt bleiben. Ja, ich, <lacht> ich weiß gar nicht. Ich meine, wenn du äh, in Zwingerclub jemanden kennenlernst, also ganz ehrlich, also jetzt, ich sag das jetzt ohne wirklich jegliche Bewertung, ist alles gut, aber was für eine Erwartungshaltung hast du denn da, was dabei rauskommt dann so beziehungstechnisch, das würde mich echt mal interessieren. Ähm, Ey, was, was, was soll dabei rauskommen? Ich, ich weiß es nicht, wirklich. Ich weiß es nicht. Aber, naja, egal. Äh, so. Er war damals verheiratet. <lacht> Leute, Leute, Leute. Ich drehe deine fucking Standards. Ich drehe durch. Ich weiß nicht, wie gesagt, wenn ich für jede Dreiecks-E-Mails, die ich hier kriege, wenn ich dafür einen Euro kriegen würde, dann habe ich schon steinreich, glaube ich. Ich sage es gern nochmal. Sorry für diejenigen, die in der Schlange sind. Keine Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke. Ich... Das macht mich manchmal fertig an meinem Job, aber egal, ist so wie es ist. Ähm, ich war damals alleine, hatte keine Kinder bis jetzt nicht. Schon in den ersten Monaten kam es zu Grenzüberschreitungen. Danach folgte allerlei Toxisches. Verrat, Betrügen, On-Off-Lügen. Was soll man dazu sagen? Ich meine, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, es geht den Züngerclub los. Er ist noch nicht mal Single. Was für eine Erwartungshaltung gibt es da, dass da irgendetwas gut läuft, freie ich ganz ehrlich, ich meine ich habe auch schon, also nicht, dass ich es das nicht verstehen konnte. ich habe auch schon äh, viel Blödsinn gemacht in meinem Leben, aber hätte ich mir auch jemanden gewünscht, der mir das so klar sagt. Äh, was, was soll dabei rauskommen? Also, ich weiß es nicht. Also da gibt es wirklich nur Standards und Dealbreaker. Ich kann auch immer nur ja sagen, äh, könnt ihr jetzt werten, wie ihr wollt. Macht die fucking Kurse. Wirklich, guckt nicht nur. Die Videos, ihr werdet diese Resultate nicht erzielen, wenn ihr einfach nur die Videos guckt und äh, da so Cherry Cherrypicking betreibt. Ähm, ja, weil und wendet es auch an, weil mit ähm, angewendeten Modul 1 würde das hier nicht passieren, einfach so, ne? Würde ich mal behaupten. Ähm, so, am Anfang kamen diese Überschreitungen seinerseits, er besuchte mich bei meinen Eltern, äh, saugte mir schon beim zweiten Treffen Daten vom PC ab, Leute. ich werde, ich mich fertig. Was soll man denn dazu sagen, ey? Die er gegen mich verwendete, unschönes Zeug, alle Jahre noch Lügen von ihm, äh, Ehe wie Brüderlein, Schwesterlein, also dieses Dreieck, das übliche halt, genau. War es bestimmt nicht. Ich war dann auch nicht mehr so freundlich und da schaukelte sich vieles auf, konnte ellen darüber berichten, diverse Vorfälle. Ja, aber, weiß ich nicht, das ist, wenn du jetzt, du bist durstig und du gehst nach draußen und da ist irgendwie so ein, so ein Schlammpool, also jetzt nichts gegen irgendwelche Menschen, jetzt, aber nur von der Energie Das da ist so ein Schlammpool und du tauchst dann Glas in diesem Schlammpool ein und trinkst das. Was erwartest du da? Zuletzt waren es nur noch Hass, Verrat, Lügen, Wiedertreffen, der ganze Mist halt. Man sah sich in den letzten Jahren teilweise über ein halbes Jahr nicht. Trotzdem traf man sich immer wieder. Das ja, ist diese Natur von Dreiecken, die können enorm stabil sein. Ne? Ja. Äh, in den ersten Jahren gab es viele Mails, was aber seit zwei Jahren noch abnahm. Seine Ehefrau reicht dann im Mai letzten Jahres die Scheidung ein und ist auch gar nicht mehr in der Stadt. Hier komme ich zum Thema dieser Mail. Also da, wie gesagt, er kann, ich weiß nicht, wie er an der Stelle noch egal was jetzt kommt, ihr habt ja nicht gelesen, irgendwas Positives rauskommen kann. Ich, ich weiß es nicht. Haltet euch raus aus Dreigen. Wirklich, es ist wirklich, wenn ihr nur eine Sache mitnehmt aus meiner ganzen jahrzehntelangen Arbeit. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. haltet euch aus Dreigen raus. Wirklich, ich... ich mache mich fertig mit den Dreiecksmails. Wirklich, <lacht> Ähm... Er hatte dann also die Wohnung in der Stadt. Es war dann so, dass er mich oft anrief und meinte, dass ich ja jetzt seine Partnerin sein könnte. <lacht> Schauen wir mal, wie das ausgeht. Also jemand, der die Daten abgesogen hat, äh, dem du das Fingerklub kennengelernt hast, äh, wo es äh, Hasslügen Verrat gab, der Dreiecke lebt, der will jetzt sein Partner sein. Okay. Also ich eingestellt, ignorierte, ich traf ihn nicht oder wimmelte ihn ab. Ja, ist auch, glaube ich, besser so. Er ging dann über den Sommer. Viel fort, äh, auch wieder auf, oh, das Wort kenne ich ja noch gar nicht. Sex Positive Partys. <lacht> oh, you made my day, <lacht> Okay, wo gibt's denn diese Sex Positive Partys? Da müssen wir ja auch mal eingehen. Eine Sex. Schatz, willst du auf eine Sex Positive Party gehen? <lacht> Negativ. Was, was ist denn das sex sind zu, Ich glaube, ich bin zu alt dafür. ich weiß nicht. Ja, okay. War extrem glücklich, in der Stadt neue Kontakte zu knüpfen. Ich beobachte das halt. Äh, ja, es war mir klar, dass er das sicherlich überglücklich ist. Und nach der ganzen langen Ehe und so weiter mal wieder Party machen zu können. Ja, ich meine, ihr seid nicht zusammen. Er ist nicht, erst ist Single. Why not, ne? Er lernte dann auch Frauen kennen gab zu, dass sich äh, viele neue, äh, ja genau, Schach- und Halmer-Kontakte ergaben, aber auch neue Freunde, dass er seine Liebe zu äh, sex positive Mutter partys fand. Oh, da fällt mir schon alles darunter. Ähm, auch, äh, SM-Partys. ihr <lacht> oh macht mich fertig, Leute. Äh, in der Stadt war war dann seit der Elend-Pandemie wieder viel los. Ja, eh verständlich. Wenn man so lange im Land lebt und dort ist da nichts los und endlich, endlich die Big City. Ja, jedem, jeder wie er will. So, alles gut. Irgendwann, ähm, irgendwann gab er auf Facebook bekannt, dass er in einer Beziehung ist. Okay. Lass mich raten, jetzt geht das Dreieck bestimmt wieder los. Ähm, äh, ich war dann. Du schreibst ihn dann, warum, wieso schreibst warum, was willst du mit dem, warum schreibst du ihn denn jetzt, du willst dich doch nur wichtig machen, seitdem muss ich sagen, hatte ich innerlich und den Mann echt gekündigt, zu dem er die Schmerz und die Trauer damals zu dem der Schmerz und die Trauer damals wichtiger waren als dieser Mann ja, aber ich meine, er ist Single, er kann machen, was er will das muss ich natürlich ganz klar sagen so, ne er kam dann trotzdem nach einem halben Jahr wieder an äh, für diese Ekelhaftigkeit damals entschuldigt er sich nie ja, also hier sind da ja viele Sachen passiert, aber das war, ich meine, ihr seid nicht zusammen, du hast ihn weggeschoben. Ich meine, da muss ich natürlich jetzt ehrlicherweise sagen, ich will das ja auch gar nicht jetzt bewerten hier. Also er ist Single, er kann auf so viel Six Positive Partys und Six Positive Motto Partys gehen, wie er lustig ist. Also er ist nicht mit dir zusammen und ja, das ist so, ne? Als ich dann äh, wieder zurückkam, überrumpelte er mich und kam wieder vorbei. Und wir sind auch wieder in der Kiste gelandet. Ist wie es ist. Es ist auch, äh, müssen wir jetzt auch gar nicht so passiv formulieren. Also ihr wir beide habt es zugelassen. Du auch, ne? Am nächsten Morgen haut er wieder ab. Ja, das wundert mich jetzt auch nicht. Ich fiel wieder in ein Loch von Wut und Hass. Ich kannte deinen Kanal schon länger, aber... Äh, als ich nach sieben Tagen immer noch so frustriert war, nahm ich deine eine Kurse mal war, Modul 0 und zwei andere. Ich hoffe, das ist Modul 1, weil, wie gesagt, also sage ich ja auch ganz klar, dass man sich raushalten soll aus diesen unklaren Beziehungssituationen, keine Dreiecke, Standards und da dürfte, also wenn du das, ist auch immer, musst du natürlich auch machen, ne, was da drin steht dann dürftest du solche Kontakte, also dürfen, in Anführungsstrichen, darfst du natürlich, was du willst, äh, nicht weiterführen. Ne? Äh, es ist ein niederschwelliges Angebot. Der Liebeskummer-Notkurs ist leistbar und hilfreich in das Notfallkit. Mit dem Modul 1 hatte ich ein wenig. Ja, das wundert mich jetzt nicht, weil du es eigentlich nicht umsetzt. Also wie gesagt, ist alles okay. Ne? Jeder macht das, was er macht. Aber genau, weil ich wenig bereit bin, in mich zu gehen, ja, ist ja schon mal... Ist doch ehrlich, man muss sich ja selber auch da abholen, wo man ist. ne ich Werde diese Übung aber noch angehen. Fürs Erste gab es mir erstmal so mehr Ruhe. Dieses Nachgrübeln wurde zu 70 Prozent abgestellt. Das ist doch schon mal super. Jetzt ist es allerdings so, dass der Mann mir anbietet, <lacht> jetzt, dass wir befreundet sein sollen. Befreundet. Wo, wo ist denn eure Freundschaft bisher gewesen jetzt? Er also einmal die Woche vorbeikommen will, solange ich ihn noch kennenlernen. <lacht> oh Gott. Ist das jetzt nett gemeint? Nein, die Übersetzung ist, äh, ich will maximal viel Bettsport mitnehmen und dein Slot ist einmal die Woche. Und natürlich geht es dann nicht um Freundschaft, sondern, äh, ja, ist doch klar, worum es geht. Das ist das ist ein, äh, also ich finde das mal schön, in SLAA, Sex, Love, Addicts, Anonymous, reden die immer von unsicheren Kontakten. Ne? Und dieser Mann ist ein unsicherer Kontakt, das ist keine Wertung oder so, das ist einfach... Fakt, weil er dich in diesen ja, Liebesdurchtchen-Cycle irgendwie reinzieht. Das ist auch, ich gebe mir jetzt auch gar nicht die Schuld oder so. Also du lässt dich auch reinziehen und es ist ein unsicherer Kontakt, ne? Aber er, er tut dir nicht gut, ne? Und deswegen, das ist, das sollst du wirklich mal Modul 1 angucken. Oder ist es, weiß ich nicht, vielleicht ist auch ein 2 drin diese Kontakte, also ich auf Kontakte zu reduzieren, die einigermaßen sicher sind. Das ist hier nicht der Fall, ne? Ich und der Mann, wir haben uns jetzt beide nichts mehr geschenkt, aber Anfang hat er die Scheiße gebaut, Grenzen überschritten. Ja, es ist alles okay, aber nochmal, du hast jemand im Dreieck kennengelernt, also natürlich kannst du meine Arbeit dann noch nicht, alles gut, aber und es ist ganz viel Scheiße passiert und das ist, eine, ist ein unsicherer Kontakt und hat sich nichts dran geändert, so, ne? Und du lässt ihn in deinem Leben so. Das ist, was du machst, ne? Äh, was ich dann auch tat am Ende. Soll ich auf sein Angebot eingehen? Äh, also, wenn du meinen Weg hier verfolgen willst, nein. Ansonsten ist es natürlich deine Entscheidung, weil es wird exakt so weitergehen. Es wird wieder zu Verletzungen kommen, es wird wieder äh, irgendeiner Weise eskalieren, ihr werdet euch hier muss was um die Ohren hauen. Er wird nicht das machen, was du erwartest. Er wird andere Frauen haben, daten, mit denen ins Bett gehen. So wird es weitergehen. Es wird sich nichts ändern. So ne? Kann man, glaube ich, vorhersehen. Ähm er hat äh, wieder mit mir telefoniert und hat gemeint, dass er sich jetzt auf die andere Frau fokussiert. Andererseits meint er, dass der Bettsport mit mir besser sein, bessere Vibes ja, also wie gesagt, das ist natürlich, das ist, also für mich ist, das, für mich ist das völlig eindeutig, dass er äh, mit dir natürlich auch Bettsport haben will, aber ohne Commitment, ne? Also nur die Rosinen äh, vom, äh, aus dem Rosinenbrötchen nehmen und den Rest äh, halt, ja, es ist halt, das ist ja äh, sein schönstes Leben hier, ne? Also du darf er auch, aber du musst da nicht mitspielen, ne? So alle möglichst viele Frauen in so einem Loop zu halten, und du bist halt einmal die Woche dran, aber es geht, was weiß nicht, was das mit Freundschaft zu tun hat, gar nichts. Also ich kann es auch zu jemandem, zu dem man, was glaube ich so ein bisschen der Fall ist, so ein bisschen liebessüchtig ist, kannst du nicht befreundet sein, ne? Das ist, als wenn du vom Alkohol loskommen willst und gehst trotzdem jeden Abend weiter in die Bar, so am Anfang zumindest, glaube ich, nicht so hilfreich, ne? Äh, geht es nur darum, dass ich halt neben seiner primären Freundin weiter mitspielen soll? Ich meine, ich war doch eh zehn Jahre nur der Affäre, okay, da muss ich mal wieder in mein schlaues Buch reingucken. Also, was haben wir denn hier? Zwingerclub. Kennenlernen Zwingerclub. Dreieck. Zehn Jahre Dreieck. Lügen, Verrat. Äh, immer andere Frauen. Sex-positive Parties. Ähm, ja, ist so. Genau. Du sollst weiter mitspielen. Steht hier. Ja. Äh, ist es schlimm genug, dass ich darüber nachdenke? Eigentlich sollte ich den Typen mit den Wind schießen. Oh. Ja. Großartig. Ähm, das ist sicherlich dein Rat. Hm, ja. Ich habe sonst äh, keine Freunde. Ja, macht dir. Ich, ich weiß nicht, ich will Kurse ganzen Kurs aufzählen. Spiritualität und das Geistesleben... Ähm, macht hier ein nice, geiles Leben. Ich meine, man kann sich keine Freunde backen, aber man kann natürlich die Chancen erhöhen, dass man welche findet. Ich weiß, dass das Freunde ist, finde ich auch unheimlich schwierig. Aber äh, keine Freunde zu haben, äh, das ist natürlich häufig der Punkt, wo man an diesen Sachen bleibt. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel, gibt es hier in Deutschland glaube ich nicht so viel, diese SLAA-Gruppen, wo die sagen, hier, hier kannst du einen sicheren Kontakt haben, ohne dich so und so Unsichere, liebessüchtige Konstrukte zu begeben, nur weil man so viel allein ist. ne Also dann weiß ich nicht, geht zu Meetup, geht zu äh, irgendwelchen Angeboten, geht in den Sportverein. Ähm, aber meiner Ansicht nach ist, kann das auf die Dauer nicht die Lösung sein, dass man nur, weil man einsam ist, aber das ist natürlich häufig ist genau der Grund, warum man da drin bleibt, wenn man einsam ist. Ne? Aber so meinen Weg, den ich hier propagiere, der heißt halt, ähm, seine Standards aufbauen, seine D-Raker aufbauen, nichts darunter akzeptieren und wenn äh, sozusagen die ganze Welt nicht mehr in Frage kommt, drauf zu sch scheißen und äh, sein Leben zu leben. Ne? Und dann tut sich auch häufig was, dann kommen auch andere Menschen auf einmal an. Ne? Hm. Schaut auch irgendwie schlecht aus, dass ich einen neuen Mann finde, nach zehn Jahren doch, natürlich kannst du neue Männer finden, aber du musst erst das beenden, glaube ich, weil das äh, hält dich energetisch komplett auf. Ne? In den zehn Jahren fand ich keinen anderen Mann. Der Mann war immer sehr eifersüchtig. Also ich glaube, also ich bin der Meinung, dass du deine Chancen massiv erhöhst, wenn du das hier loslässt, jemand Neues kennenzulernen, ne? weil der besetzt ja alles. Also er besetzt dich. Er will, also er will ja mit 500 anderen, aber du sollst das nicht machen. Ne? Äh es ist halt der ganze Scheiß mit Dreiecken, ich kann es immer wieder sagen. Und ich nur mal gesagt habe, dass, äh, dass ich wen anderen platonisch kenne, obwohl er. Ach, da muss man, ich will das gar nicht vorlesen. Das ist einfach pff, fucking toxische Doppelstandards, muss man gar nicht. Ja. ja, dann habt ihr noch so ein bisschen Social Media Beef. Oh Gott, das sind auch hier Sachen, die kann man echt nicht vorlesen. Das ist einfach so toxisch wirklich. Okay. Irgendwelche, wenn ich das so richtig sehe, auf den ersten Blick hier so körperliche Beschämungen. Ja, super, das brauchen wir auch noch. Ähm ja, danke für deine eventuelle Analyse. Du bist der erste YouTuber, für dessen Content ich was zahlte. Ja, gerade, dass du halt auch Leuten hilfst oder Mails beantwortest, hilft vielen Leuten weiter, und das eine gewisse, Qualität und auch Humor, das ist einfach dann USP. Äh, viele Grüße, Veronici aus Usbekistan. Ja, hoffe ich konnte ein bisschen weiterhelfen, hoffe ich war nicht zu hart, das ist wirklich echt kenne. Die meisten Sachen, die ich hier vorlesen, kenne ich äh, zumindest teilweise aus eigener Anschauung und äh, nur es hilft ja nichts. Also mir hat das auch am meisten weitergeholfen, mal so Klartext gerade, geredet wurde. In diesem Sinne, bleibt sauber.